Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Problem, nämlich dem Problem, dass wir eigentlich ja vorher wissen müssten, was wir tun, damit wir irgendwie in die richtige Richtung kontrollieren können. Und das wird durch ein sogenanntes prädiktor gewährleistet und dazu komme ich jetzt. Wenn man sich das in der Technik anguckt, dann haben Maschinen häufig eine eindeutige und bekannte Verknüpfung zwischen der Eingabe und der Ausgabe. Also wenn ich zum Beispiel ähm, das Gaspedal drücke, dann weiß ich, der Wagen wird schneller und wenn ich auf die Bremse trete, dann weiß ich, der Wagen wird langsamer. Das ist beim Menschen nicht der Fall sondern ich weiß nicht genau, welche Referenzen ich denn wegschicken muss, damit ich auf einmal eine Kippe am Reck machen kann. Ähm, das ist ja hier steht eher selten eigentlich so gut wie nie der Fall. Und ähm, welche Kontrollkommandos eben für die Bewegungsausführung benötigt werden, weiß ich nicht, sondern muss ich lernen. Und ich will das ja nicht nur einfach so durch Zufall irgendwann mal lernen, sondern ich will irgendwie so, dass ich in die richtige Richtung lerne. Und dieses in die richtige Richtung lernen, das kann ich aber nur, wenn ich ungefähr eine Ahnung habe, in welche Richtung es denn gehen soll. Und diese Ahnung, in welche Richtung es denn gehen soll, das erledigt das Prädiktorsystem. Und ähm, ich mache das jetzt mal deutlich an einer Kommandoschalttafel. Ähm, das ist jetzt mal ein extrem simples Bild, das so tut, als ob man irgendwo auf einen Knopf drücken könnte im Gehirn und dann würde man eine Yoga-Pose einnehmen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, aber aus didaktischen Gründen vereinfache ich das hier jetzt mal sehr, sehr stark. und Tun mal so, als ob man das so machen könnte. Und daran werden dann aber zwei Phasen des Lernens relativ gut deutlich. Ähm, in dem Zustand A habe ich überhaupt keine Ahnung, was diese Knöpfe denn eigentlich mit mir machen. Ähm, ich stehe davor und frage mich, was die Knöpfe denn so sollen. Und dann gehe ich her und drücke zufällig auf irgendeinen dieser Knöpfe. Und jetzt sagen wir mal, ich drücke hier ähm, auf diesen Knopf <lacht> links unten und dann hup, macht mein Körper mit mir einen Krieger. Oder ähm, ich drücke, oh, ich kenne diese ganzen Asanas nicht auswendig, ähm aber die sehen alle ganz hübsch aus. Also ich drücke hier auf den Knopf daneben und dann nehme ich so eine ruhige Standstellung ein. Und so kann ich alle Knöpfe mal ausprobieren. Und lass mich dann überraschen, was mit meinem Körper passiert. Und dieses Lass mich überraschen ist das Sammeln von vielfältigen grundlegenden Bewegungserfahrungen. Und man geht davon aus, dass zum Beispiel Babys in, ihrer, in ihren ersten Jahren, wo sie lernen, sich zu bewegen, im Prinzip sowas Ähnliches machen. Nämlich, dass sie zufällig irgendwo irgendwelche efferenten Signale rausschicken und dann geht das in so eine Strampelbewegung über. Und diese Strampelbewegung hält dann vielleicht irgendwo mal an, wo, wo dann vielleicht auch irgendwie eine blaue Rassel ist und hup, dann ist also, ähm, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann rasselt die blaue Rassel. Und wenn ich auf den Knopf drücke, dann quietscht das gelbe Quietscheentchen. Und so lernen Sie Bewegungen mit Effekten, die außerhalb des Körpers stattfinden, zu koppeln und quasi eine Vorhersage zu machen, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann ähm, quietscht das Entchen oder ich habe die Kriegerpose. Die zweite Phase ist dann die, dass ich zwar vorhersagen kann, was passiert, wenn ich auf einen bestimmten Knopf drücke, aber ähm, ich weiß noch nicht, welchen Knopf ich denn drücken muss, damit ich diese Kriegerpose ähm, rauskriege. Ähm, das ist nämlich nochmal ein anderer Schritt, der sozusagen der rückwärtige Schritt ist, der inverse Schritt, dass ich ähm, ganz viele Knöpfe habe und ich versuche herauszufinden, welcher von diesen Knöpfen ist denn der, der meinen Krieger aktiviert ähm, und Jetzt ist es hier netterweise so eingezeichnet, dass immer nur ein Knopf eine Pose bewirkt. Aber es könnte durchaus sein und es gibt auch Beispiele dafür in der Motorik, dass es durchaus verschiedene Knöpfe gibt, die das gleiche Bewegungsergebnis haben. Also dass ich zum Beispiel hier einen Knopf habe und hier einen Knopf habe und beide Knöpfe könnten irgendwie in der Kriegerpose enden. Ähm, das heißt, ich kenne zwar die Verbindung von Eingabe und Ausgabe, aber ähm, ich muss jetzt in einem inversen Schritt herausfinden, ähm, welchen Knopf muss ich denn drücken, ähm, um eine bestimmte Pose zu erzielen. Das heißt also der erste Schritt, wir lernen das Prädiktormodell. Ähm, welchen Effekt hat es? wenn ich bestimmte Bewegungskommandos losschicke und das ist sozusagen ein Modell von meinem Körper und der Umwelt. Das heißt, ich modelliere ähm, die Welt und ich modelliere meinen Körper und dieses Modell sagt mir dann, aha, wenn ich die und die Bewegungskommandos rausschicke, dann bin ich in so einer Kriegerpose. Ähm, und der zweite Schritt ist dann das Lernen des Kontrollmodells. Das wäre dann das Lernen, welche Bewegungskommandos muss ich losschicken, damit ich einen bestimmten Effekt erreichen kann. Und dieses Prädiktormodell, wenn ich da jetzt nochmal auf diese ähm, Duschbeispiele zurückgehen kann, dann brauche ich ein ganz rudimentäres Prädiktormodell, um überhaupt diese ähm, Regelmechanismen, Closed Cloop-Regelung anwenden zu können, weil das Prediktormodell sagt mir, wenn ich blau hochdrehe, wird es kälter werden und wenn ich rot hochdrehe, wird es wärmer werden. Und das ist eine Mindestvoraussetzung, dass ich überhaupt irgendwie sinnvoll kontrollieren kann. Wenn ich keine Ahnung habe, was die Knöpfe machen, dann geht es erstmal darum, ein Prediktormodell zu lernen. Das heißt, ah, ich lerne, ah, das ist der Kaltknopf, das ist der Warmknopf. Mit diesem Prädiktormodell gehen wir sozusagen schon in die Dusche rein, weil wir wissen, rot ist warm und blau ist kalt. Aber wenn wir da gar keine Ahnung von hätten, dann müssten wir erst so ein Prädiktormodell lernen und erstmal lernen, was bedeuten denn eigentlich die verschiedenen Knöpfe, bevor ich dann hergehen kann, ich will die und die Temperatur haben, also muss ich die Knöpfe so und so einstellen. Das wäre dann der zweite Schritt, das Lernen des Kontrollmodells. Also, was bedeutet das interne Vorhersagen sind nötig, um überhaupt irgendwie sinnvoll kontrollieren zu können. Und dafür müssen hinreichende Erfahrungen für diese Vorhersage vorliegen. Hinreichende Erfahrung bedeutet ich weiß rot und blau oder ich weiß, wie ich eine Yoga-Position einnehmen kann. Und erst dann kann die Bewegung zuverlässig kontrolliert werden und die Kontrolle geschieht aber in Maßen der erzeugten Effekte, welche mit auszusendenden Signalen einhergehen. Das heißt, der Effekt ist, ich nehme die Kriegerposition ein oder die Dusche hat eine angenehme Temperatur oder die Dusche ist zu kalt oder ich falle um bei der Kriegerposition. Das sind äußere Effekte, die dann aber als Ziel dienen oder als Vermeidungsziel dienen um ähm, die Bewegung zu kontrollieren. Und wenn wir dies in ein Modell packen, dann haben wir hier eine Figur, das ist jetzt sozusagen die Grundfigur, ähm, an der wir jetzt immer weiterarbeiten werden. Und ihr kennt, erkennt hier ganz sicherlich ähm, den, ähm, den Regelkreis, den ich euch schon gezeigt habe, hier das Kontrollsystem, ähm, da die Reaktionen und die ähm, äußeren Situationen und dann die wahrgenommene Situation, die intendierte Situation. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass aus dem Kontrollsystem hier eine Kopie der Signale an die Muskulatur, das nennt man noch eine Efferenzkopie, rausgeht in ein Prädiktorsystem und dieses Prädiktorsystem sagt uns dann, das erwarte ich, was tatsächlich hier in der Welt als zukünftige Situation passieren wird. Und diese erwarteten Situationen werden mit einem S-Dach gekennzeichnet. Ich habe hier euch nochmal alle Abkürzungen einigermaßen aufgeschrieben, so ihr also wisst, worum es dabei geht. So, das ist also, da kommen wir, der aktuellen Theorie, wie Bewegungen kontrolliert sind, werden, ein Stückchen näher. Ähm, das ist die Theorie der internen Modelle. Ähm, bei Abweichungen von Ausgangssituationen S0 und erwünschten Zielzustand S-Stern gibt das Kontrollmechanismus ähm, Strich aus. Das hatten wir schon und das Prädiktorsystem erstellt Vorhersagen welche neue Situation unter den gegebenen Ausgangsbedingungen S0' bei R' erwartet werden. Mit diesem Grundsystem arbeiten wir jetzt in den nächsten Veranstaltungen noch mal ein bisschen